Wie politisch kann man als politischer Bildner sein? Das ist eine gute Frage. Am wichtigsten ist es meines Erachtens nach dem Beutelsbacher Konsens zu arbeiten. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mit der eigenen Meinung zu beeinflussen oder gar zu überwältigen. Das heißt auch, die Leute dazu zu befähigen, sich selbst eine Meinung Bilden zu können. Und zwar zu politischen Themen. Dadurch bin ich natürlich sehr politisch als politischer Bildner, halte mich aber aus politischer Meinung raus.